Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meinen Lachs Champignon Nudelauflauf aus dem OptiGrill vorstellen und zwar mit Snacking und Baking, also der Backschale. Super lecker, schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Zutaten liegen bereit für unseren Lachs Champignon Nudelauflauf im OptiGrill heute. Wir brauchen natürlich Lachs. Die üblichen Portionen, die haben wahrscheinlich viele von euch im Eisfach, 225 Gramm, also 250 Gramm. Dann äh, brauchen wir natürlich Nudeln. Die Nudeln werde ich jetzt zwischendurch, während ich die anderen Sachen vorbereite, gleich kochen. 250 Gramm, beliebige Nudeln. Ich habe jetzt hier die Röhrennudeln genommen. Ihr könnt Fafalle nehmen, ihr könnt Bandnudeln nehmen, ihr könnt sogar Spaghetti nehmen im Zweifel. Also Nudeln eurer Wahl, die ihr Aldente kochen sollt. vielleicht noch ein bisschen vor Aldente sogar, damit ihr noch ein bisschen ziehen könnt. Dann brauchen wir natürlich Champignons, hier Mengenangaben finden wir wie immer in der Box. Wir brauchen dann für die Champignons mit zum Anbraten für den Geschmack eine Zwiebel. Und das Ganze braten wir mit ein bisschen Pflanzenöl an, drei, vier Esslöffel. Dann werden wir nachher mischen, Nudeln und den Lachs. Und dann brauchen wir für die Soße, mit der wir das Ganze übergießen werden, hier saure Sahne, normale Sahne. Parmesan und drei Eier, nein, zwei Eier und das Ganze dann ein bisschen würzen mit Pfeffer und mit Salz und mit Dill. Und dann bereite ich mal vor, damit wir weitermachen können. Alle Zutaten, die wir brauchen für Lauch-Champignon-Nudelauflauf im Opti-Grill, sind jetzt vorbereitet. So, Opti-Grill ist aufgebaut, die Schale ist drin. Und jetzt heißt ich den opti erstmal vor manuell. Und 1, 2, 3, hier bis er hier rot ist. Und dann warte ich, bis er sich meldet, damit er richtig heiß ist und ich hier Zwiebeln, Champignons und dann den Fisch anpacken kann. So in der Zwischenzeit, während der opti vorheizt, kann ich schon mal meine Eiermasse hier vorbereiten gleich, die ich brauche. Ich schon mal einen Topf, das ist ja nicht so schwierig. Und auch schon mal die beiden Eier und, die. und dann wird sich hinterher noch und der Parmesan. So. so. Die Masse ist ja schon mal vorbereitet und dann ist sie fertig, damit wir sie nachher über die Nudel und Pilzmasse gießen können. Und die wird sich jetzt noch mit Pfeffer und Salz, Salz zurückhalten wegen Parmesan, aber auf jeden Fall mit Pfeffer. Oh. Fertig. So, OptiGrill hat sich gemeldet, wie immer so, nach 6 Minuten, so lange dauert es mal bei mir? Jetzt gebe ich zunächst das Öl in den OptiGrill und dann die Zwiebeln. Ja, oh, das schon. Jetzt ja, offensichtlich ist genug noch gleich die Champignons dazu und das ganze lasse also ich jetzt so fünf Minuten länger brauchen die Pilze auf keinen Fall schmoren so fünf Minuten sind vorbei das reicht Na, man sieht also hier schon gut Wasser gezogen haben. Und jetzt geben wir auch den Lachs dazu und auch den lassen wir jetzt bei geschlossenem Deckel so fünf Minuten dünsten. Viel länger braucht der Lachs nicht, denn der kommt ja nachher sowieso noch in die Masse und wird da noch weitergebracht. So, nach drei Minuten kommen wir rein, ja, da seht ihr schon, der Lachs hier ist schon fertig. Das erkennt man bei Lachs immer daran, wenn das Eiweiß austritt hier, was ihr hier seht, diese weißen Stellen, dann ist der Lachs eigentlich gut und viel mehr brauchen wir auch nicht mehr. So, Ich sagte ja schon, ich mache es immer so, dass ich bei solchen Nudelgerichten, die wieder zurückgehen in die Pfanne, die in einem Behälter, mische also hier in einer Schüssel, weil man sonst erfahrungsgemäß die Hälfte immer verkippt und hier beim Rühren alles runterschmeißt. Also ich nehme das jetzt raus und mische jetzt das hier mit den Nudeln. Das mache ich unter anderem deshalb, damit sich die Masse ein bisschen abkühlt und nicht gleich unsere Eiermasse, wenn ich sie drüber gebe, sofort gerinnt und wir hier die Nudeln und den Lachs. Und die Pilze mit den Zwiebeln gut gemischt haben. So, jetzt mischen wir das Ganze durch. So, und das war es auch schon und dann können wir auch die Nudelmasse schon wieder zurückgeben. Backschale. Und wenn ich mich nicht getäuscht habe, dann müsste die Masse ziemlich genau in die Form gehen. So 250 Gramm Nudeln. Das geht immer ganz gut. So. Und das ging alles sehr schnell. Da kann man nicht meckern. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt gießen wir unsere Eiermasse über die Form. Ich lockere jetzt nur noch mal ein bisschen die Nudeln auf, damit die Eiermasse auch wirklich reinläuft hier in die Nudeln und sich schön verbindet. Ja, das sieht auch gut aus hier mit dem Dill. Das also hat auch genau die richtige Konsistenz hier, die Soße. So, vorletzter Schritt. Ja. Und jetzt bestreuen wir unseren Lachs-Champignon-Nudelauflauf noch mit dem Gouda. Ich habe jetzt hier 100 Gramm genommen, auch das ist ein ganz guter Erfahrungswert. So um die 100 Gramm für diese Fläche hier ist immer ganz gut. Wie immer möchte ich keine geschlossene Käsedecke oben drauf haben sondern ich möchte, dass er oben noch ein bisschen brutzelt, aber nicht so eine Decke drauf hat. Deswegen drücke ich immer noch so den Käse so ein bisschen ein. Und das war's. Dann schließe ich den Topfgel wieder, mache ihn wieder an und die Masse soll ja ein bisschen stocken jetzt. Und deswegen nehme ich jetzt nicht volle Pulle, sondern ich mache nur erstmal zweimal also drücke zweimal manuell und mache jetzt an und dann schaue ich zwischendurch mal. Spätestens nach 20 Minuten sollte der Auflauf eigentlich fertig sein. Wenn nicht, legen wir noch ein bisschen nach, aber dann schaue ich zwischendurch mal nach den ersten 10 Minuten rein und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. So, der Optik-Grill war jetzt etwas mehr als 20 Minuten noch dabei. In Stufe Orange bei mir, also zweite Stufe. die Letzte, nicht die heißeste, und das sieht alles ziemlich gut aus. Ich mache mal auf. Wow, das sieht in der Tat wirklich lecker aus. Und ich glaube, da braucht man nicht mehr viel. Der ist fertig. Ja. Oh ja. Der ist auch hier crunchy oben. Ja. Hier wird auch dieser verbrennt. Das reicht auch. Der Käse ist überbacken gut geschmolzen. Das heißt, der Optikal kann aus. Und jetzt lassen wir das gute Stück mal auskühlen und danach probieren wir mal und schauen, ob es geklappt hat. Ja, Auflauf ist jetzt ein bisschen abgekühlt, so 10 Minuten knapp. Sollte man sich jetzt nicht mehr in den Mund verbrennen. Und dann ich mal schauen, ob es geklappt hat. Hier oben ist er jedenfalls schon wunderbar fest. Und wie immer bei der Snacking und Baking brennt nichts an. Wunderbar. Jo. Das sieht schon mal gut aus. Optisch gelungen. Ist schön fest geworden. Hier ist oben, ihr könnt es hören. Crunchy, Geschmacksprobe, klasse. Richtig gewürzt, toller Geschmack. Genau richtig, nicht trocken, aber fest. Bisschen mehr Salz, möglicherweise, aber ansonsten wirklich toller Geschmack. Schmeckt klasse nach Lachs, nach Pilzen noch. Also ich bin wirklich zufrieden. Hat geklappt.